Ich bin noch ganz neu hier. Ich kenne noch keinen. Was führt Sie nach L.A.? Ich möchte ein neues Leben anfangen. Hier fehlt noch was. Haben Sie Haustiere? Nein. Oh.